Unterstützerinnen und Unterstützer von Sanktionsfrei. Ich dachte, ich gehe noch mal kurz ins Osterwochenende, bevor wir dann richtig in den Endspurt für die Kampagne gehen und loslegen können. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass Max Uthoff uns ein Video widmet und dafür sorgt, dass innerhalb von einem Tag wir heute schon unser erstes Fundingziel von 75.000 Euro mit eurer Hilfe erreicht haben. Tausend Dank dafür. Wir werden jetzt mit Sanktionsfrei beginnen können und das werden wir auch schon nächste Woche tun. Das habt ihr ermöglicht, das ist eine großartige Chance, Sanktionen ernsthaft abzuschaffen und ich bin aufgeregt wie Hulle auf die nächste Woche. Unser Ziel bleibt es trotzdem, 150.000 Euro zu raisen, denn das... Klingt erstmal nach viel Geld, ist aber eigentlich nicht so viel, wenn man sich überlegt, was wir vorhaben, denn wir wollen ein riesiges Softwareprojekt stemmen und wir haben schon tolle und günstige Leute engagiert, aber es ist eben einfach nicht so viel Geld, wenn mehrere Menschen irgendwie ihr Leben davon bestreiten müssen. Das bedeutet jetzt, es wird auf jeden Fall sanktionsfrei geben. Für jeden Euro, den ihr jetzt noch mehr spendet, wird es sanktionsfrei schneller und besser geben. Deshalb, bis hierhin vielen Dank, bleibt dran, teilt weiterhin den Link und unsere Videos und dann schaffen wir sanktionsfrei noch schneller und noch besser. Habt schöne Ostern!